Assalamu alaikum und hallo meine lieben Freunde des Kampfsports. Es ist wieder mal soweit, Entschuldigung, die lange Unterbrechung, dass ich euch so lange allein habe lassen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, es geht euch gut und ihr seid alle fleißig am Trainieren. Ich bin hier in meinem Instinct Nutrition Shop, im Instinct Gym in der Schneckkasse 13100 St. Pölten. Hier ist nicht alles, was euer Herz begehrt, sondern alles, was mein Herz begehrt. Das heißt, hier findet ihr die Supplemente, die ich regelmäßig nehme die könnt ihr euch kaufen, damit auch hier eure Leistung steigern könnt, eure Muskeln noch mehr aufpumpen könnt, eure Gewichtszunahme fördern könnt. Ja. Das mal Werbung in eigener Sache. Kommen wir jetzt zu Reaction von der Golden Boy Show gestern. Großes Lob an Mansur, großes Lob an den Matchmaker. Ah ja, das weiß ich <lacht> Das war ja ich und Taiba, <lacht> Ja, wir sind doch die besten Matchmaker, denn wenn wir ganz ehrlich sind, die Kämpfe waren alle top, die Kämpfe waren alle ausgeglichen und es war kein Kampf vorbei in der ersten Runde, sondern es ging wirklich hart, hart, hart zu. So. Der erste Kampf, ein Elfjähriger aus dem Hero Gym, Ich glaube. Seit gestern ist dieser junge Mann so ziemlich jedem bekannt in Österreich, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat es mittlerweile auch schon in Deutschland und bald auch in ganz Europa. Ein junger Mann, elf Jahre, kämpft gegen einen 14-Jährigen. Der 14-Jährige, knapp 10 Kilo schwerer, drei Jahre älter, verliert in der dritten Runde durch Triangle. Seffula hat es tatsächlich geschafft, in der dritten Runde eine Triangle anzusetzen. Triangle! Die Halle hat gebebt, es war komplett, völlig am Eskalieren. Jeder ist ausgerastet und wie durch ein Wunder hat es geschafft, auf den Käfig oben zu sitzen. Ich weiß heute, bis heute weiß ich es nicht, wie er das geschafft hat. Aber das lassen wir mal im Raum stehen. Auf alle Fälle Gratulation an Cephola und an sein Team. Ihr habt wirklich krass gute Arbeit geleistet. Kommen wir zu einem nächsten interessanten Kampf, und zwar der Kampf vom Urim. Urim, unser albanischer Bruder. Ja, Grüße gehen raus an alle meine albanischen Brüder natürlich. Und ja, Urim hat gewonnen durch TKO in der dritten Runde. Aber ich bin nicht zufrieden. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dieser Leistung. Erste Runde schwach, zweite Runde schwach. In der Pause der zweiten Runde kam dann ein Trainer zu ihm, ein albanischer Trainer, hat ihm mal die Ohren langgezogen, hat ihm ein paar nette Worte ins Ohr geflüstert, die dürften irgendwie wie ein Wunder gewirkt haben. Und Urim hat dann begonnen, in der dritten Runde, wie ein Feuerwerk Bomben loszulassen und hat... Den Kampf für sich entscheiden können, trotzdem, dass er zwei Runden lang vorher zugeballert wurde. Ein Holzkopf, wie ich ihn selten gesehen habe und ich hoffe, ich wünsche es mir auch, dass wir von Urim noch viel, viel mehr hören und sehen. Er war nämlich heute auch bei mir zu Gast und ich habe ihn einmal kurz zu Wort kommen lassen, aber seht selbst. Also wie soll ich sagen, ich habe einen Schlag bekommen hierher, da habe ich irgendwie schwarz gesehen, ich habe ganze Technik vergessen, ich habe nur aus Emotionen gekämpft, das ist mein größtes Problem, dass ich dann auf alles vergesse und einfach Schwinger gebe und komplett Boxen vergesse, also ich habe mich dann wie ein Amateur angestellt, aber ich habe viel eingesteckt, ich habe bis zum Ende gekämpft und ich danke Manzo, dass ich da kämpfen durfte. Und ich hoffe, ich habe ihn stolz gemacht, weil ich habe sehr viel mit Manzu trainiert, jahrelang. Ich habe viel von Manzu gelernt. Ich habe auch viele Leute dort enttäuscht, aber dazu möchte ich eigentlich nichts sagen. Ja, und dann war noch ein anderer Kampf, ein Freund oder ein Bruder von Daniel Matusic. Den kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Und ich muss sagen, vielleicht könnt ihr euch... An ihn erinnern, wenn ich euch sage, das war derjenige, was bei der Pressekonferenz gesagt hat, lasst die Finger von den Joints. Ich zehn Jahre Fußball gespielt, dann bin ich leider in die falsche Bahn gerutscht, so wie die Kinder von heute, so ein paar Joints gerocht und so. Aber ich sage euch ehrlich, lasst lieber die Finger weg von den Joints und geht lieber fleißig trainieren, wie dieser junge Wurzel Und beim Kampf ist er erschienen, dieser Junge war in der Matrix. Ich schwöre es euch, wer diesen Kampf live gesehen hat und konnte beobachten, wie er fokussiert war und konzentriert war. Er war der Vater von Matrix. Er hat gekämpft gegen einen 14-Jährigen mit Kopfschutz. Natürlich, aufgrund dessen, dass er eben erst 14 ist. Er hatte auch die Möglichkeit, einen Kopfschutz zu tragen. Er hat aber keinen mitgehabt, wobei er dann einfach gesagt hat, ich Brauche keinen Kopfschutz, ich kämpfe auch so. Und ich muss sagen, es war ein unglaublicher Kampf. Drei Runden wirklich auf sehr gutem Niveau für Anfänger. Wirklich unglaublich. Und der ohne Helm hat mich krass überrascht. Er hat mich wirklich extrem überrascht. Muss ich sagen, der Junge ist heftig. Das ist so ein richtiger, den Wohnwagen. Plattformen da Bernackel kämpfen könnte. Ich habe auch zu Daniel Matusic gesagt: Bruder, lass diesen jungen Bernackel kämpfen, der wird ein mega Talent. Ich bin so begeistert von der Golden Show, dass ich auf meine eigene Promotion vergesse. Das müsste ich mal vorstellen. Leute, am 20. Mai hier im Instinct Gym, ist es soweit, die erste Smash Time. ist um 11 Uhr im May Café Restaurant Süd. Kommt alle vorbei, ihr könnt euch alle zuschauen. Gibt ein bombenmäßiges Frühstück, jeder kann dort zugreifen. Kostet nur glaube ich 15 Euro pro Person. Ist ein Buffet, könnt ihr so viel essen bis ihr platzt um 16.30 Uhr. Ist hier Einlass für Zuschauer, aufgrund dessen, dass die Kapazität sehr, sehr gering ist. Es passen, wir werden sehen, 70 Leute rein, maximal 100, also mehr als 100 auf gar keinen Fall. Und die Nachfrage ist einfach zu riesig, kann ich euch nur anbieten, wenn ihr zuschauen wollt, live auf YouTube. Kauft euch eine Mitgliedschaft um 4,99 Euro, ihr könnt das Ganze live verfolgen und natürlich wird das Ganze professionell gefilmt, professionell zusammengeschnitten und danach könnt ihr das gratis auf YouTube anschauen. Das war's. Tschüss, Baba, Assalamualaikum.